Klaus Werner Jakisch, gab es Reaktionen an der Börse? Ja, die gab es, recht heftige sogar, denn der Aktienkurs der Deutschen Lufthansa war heute zeitweise einer der großen Verlierer in den hinteren Reihen. Das liegt vor allem daran, dass man eben natürlich erneut hier eine große Kostenwelle heute ausgelöst hat durch das Chaos, das durch die Flugausfälle eben entstanden ist. Aber zeitweise gab es hier auch Spekulationen, dass möglicherweise die Lufthansa gehackt worden sein könnte. Das hat sich ja nun nicht bestätigt. Wir haben es gehört, es waren Bauarbeiten, die diese Glasfaserkabel durchtrennt haben und dementsprechend zu dem Ausfall der IT-Systeme geführt haben. Aktuell hat sich dementsprechend auch der Kurs wieder erholt und verbucht jetzt im Moment ein Minus von 0,2 Prozent. Die Lufthansa hat unterdessen gemeldet, dass die Systeme jetzt wieder hochgefahren werden und sie hofft in der Tat auf eine Besserung der Lage bis zum Abend. Schauen wir kurz noch auf den gesamten deutschen Aktienmarkt. Der ist heute in der Pluszone. Das Börsenbarometer aktuell bei genau 15.486 Punkten, 106 Punkte mehr als gestern. Die Stimmung also weiterhin sehr freundlich. klaus von der Jackisch, vielen Dank.